Gibt es typische Frauen und typische Männerberufe? Wie kann man Frauen für vermeintliche Männerberufe begeistern? Der Thomas Gerber von Planzer weiß mehr und erzählt uns, wie es in der Transportbranche so läuft. Ich bin Steffi von justi.ch und das ist die 9. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Thomas, schön bist du da. Hallo Steffi. Thomas, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag für die Berufsbildung? Ja, ich bin der Thomas Gerber und arbeite bei der Firma Pflanzen Transport AG in Deliken im Ausbildungszentrum und bin Mitverantwortlich für das Lehrlingswesen über die ganze Gruppe. Danke vielmals. Schön bist du da. Ich möchte zum Starten gerade auf so zwei typische Männer- und Frauenberufe eingehen. Und zwar ist das einerseits medizinische Praxisassistentin oder medizinische Praxisassistent schon ein typischer Frauenberuf. Man sehen das auch auf Justi. Und zwar können wir da ein paar Zahlen nennen. Über Justi.ch sind im halben Jahr 2.994 Bewerbungen verschickt worden für den Beruf und zwar von Frauen. Im Gegensatz dazu sind nur 162 Bewerbungen von Männern verschickt worden für den Beruf. Dann haben wir noch einen typischen Männerberuf, das ist der Elektroinstallateur oder Elektroinstallateurin. Da haben wir ähnliche Zahlen, und zwar sind hier 1411 Bewerbungen von Männern verschickt worden für die Lehrstelle und nur 67 Bewerbungen von Frauen. Also auch hier sehen wir im Schnitt etwa 95% des jeweiligen Geschlechts, die sich beworben haben, was wirklich sehr extrem ist. Die Berufe sind gute Beispiele für Berufe, die eher von Frauen oder von Männern gewählt werden. Süstige Top 3 Lehrberufe bei den Frauen ist das KV, Fachfrau Gesundheit und Mediamatikerin. Und Top Lehrberufe bei den Männern sind Informatiker, Koch und Elektroinstallateur. Es wird hier aber immer mehr unternommen. Um eben auch Mädchen für so typische Männerberufe zu begeistern und umgekehrt. Und da wird ich eigentlich gerade zu deinem Teil Gott Thomas. Welche Berufe bilden dir bei so aus? Also die drei grössten Berufe, sagen wir den Hauptberufe, die wir ausbilden, das ist der Logistiker, der äh, die Kaufleute und Straßentransportfachlüt. Strassentransportfachleute. Warum würdest du sagen, ist eine Lehre als Strassentransportfachmann oder Fachfrau eher etwas für Männer? Ja, ich denke nicht einmal, dass es so ist. Ich glaube, das ist noch etwas von früher, als man eher selten eine Frau in einem Lastwagen angetroffen hat. Ich glaube, das ist einfach noch so ein bisschen in den Köpfen, dass das ein Männerberuf ist und somit vielleicht Frauen auch ein bisschen haben, diesen Lehrberuf auszuwählen. Was sind deine Erfahrungen zu dem ganzen Thema? Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind die, dass in den letzten paar Jahren bei den besten Abschlüssen immer Frauen dabei waren. Also das zeigt mir neu, dass Frauen sehr gut geeignet sind für diesen Beruf. Von der Anzahl Lernenden, die ihr in diesen Berufen habt, würdest du sagen, prozentual, wie viele Frauen habt ihr da? Das sind rund 15% Frauen. Und wie hat sich das so ein bisschen verändert in den letzten Jahren? Ja, in den letzten paar Jahren ist der Prozentsatz sicher gewachsen. Ich denke, es wird auch weiterhin noch etwas wachsen. Ähm, wünsche ich wünsche es mir eigentlich auch. Es wäre schön, ja. Also hast du das Gefühl, das Klischee ist nicht mehr ganz so wie früher? Hat sich da etwas verändert? Ich denke, es hat sich etwas verändert. Früher war eher noch ein bisschen so ein bisschen die technische Seite ein Thema ähm, in Sachen Lastwagen, in Sachen Transport, was heute ein bisschen weniger an Gewicht hat. Heute ist der Fahrer eher noch ein bisschen der Benutzer des Fahrzeugs, der Fahrer eher noch selber kleinere Reparaturen durchgeführt hat. Ich denke, dass dort das technische Interesse, das offenbar eher bei den Männern ein kleines Thema ist, ähm, ja, weniger an Gewicht hat und somit der Beruf interessanter wird für Frauen. Was sagen bei euch bei Pflanzort Strassentransportfach Frauen, wie es ist auf dem Beruf zu arbeiten? Ähm ja, gewisse sagen, dass sie zum Teil bevorzugt werden, dass Männer gerne helfen beim Abladen oder Aufladen oder sonst bei Problem, was sie von den Männern wiederum weniger hören Es also, war kürzlich gerade eine Diskussion auf einer Baustelle, dass wenn der Straßentransportfachmann auf Baustelle fährt, dann verschwinden in der Regel die Bauarbeiter und helfen nicht groß mit abzuladen. Und bei den Frauen sieht es doch oft anders aus, als der ihr wieder jemand bereit ist zu helfen. Also würdest du sagen, als Frau hat man doch auch Vorteil in einem Männerberuf zu arbeiten? Ich denke, dass das so ist, ja. Wenn man die anderen Seite anschaut, anschaut, denkst du, hat auch Nachteil als Frau in um einem typischen Männerberuf? Ich glaube, Frauen haben es strenger oder härter, sich zu beweisen und durchzusetzen in einer, ja, in einer Männerumgebung. Aber körperlich, würdest du sagen, gerade in dem Beruf, den wir angesprochen haben, ist das völlig machbar auch für alle Frauen? Ich hätte das... Letzte ähm, ja, letzte Woche hatte ich das noch gesagt, dass das einen Einfluss haben kann, dass Frauen natürlich von der Kraft her, je nachdem, eben andere körperliche Voraussetzungen haben als Männer. Aber ich habe noch mit der Ex-Lehrtochter von uns geredet und sie hat eigentlich ganz klar gesagt, sie das eine reine Übungssache und das kann man lernen und trainieren. Das ist schon ja schön zu hören. Wie ist es denn deiner Meinung nach? Ist es wichtig, dass der Frauenanteil in diesem Beruf steigt? Ich persönlich würde es noch schön finden, ob das wichtig ist oder nicht, ich glaube nicht unbedingt. Ich finde wichtig ist, dass wir genug Nachwuchs haben, dass wir genug qualifizierten Nachwuchs haben und ob das männlich oder ein ist, ist zweitrangig. Mhm. Mega spannend. Wie ist es denn bei euch? Setzen ihr euch speziell dafür ein, um vielleicht Schülerinnen für so einen Männerberuf zu begeistern? Ja, wir machen sicher machen, wo wir die Berufe vorstellen. Dort sind in der Regel gemischte Klassen, also dort sind Frauen wie Männer. Und was wir jetzt zum Beispiel ähm, mit Hilfe unserer Marketingabteilung machen, ist so die Berufsinformationsvideos, die wir auf unserer Webseite oder auf YouTube oder auf den sozialen Medien veröffentlichen, dass wir dort in der Regel weibliche Darsteller berücksichtigen. Um zu zeigen, es ist auch machbar aus Chauffeuse bzw. Straßentransportfachfrau. Zu wie, was denkst du, was passiert, wenn eine Firma so eine Verteilung der Geschlechter nicht fördert, also wenn ihr jetzt wie vor Jahren weitermacht, so ein bisschen zum Lehrstellenbesitz und eben nicht extra ja, weibliche ja. Lernende fördert? Ich glaube, es kommt auch ein darauf an, ähm, auf welche Situation oder auf welche Branche man das bezieht. Ähm, ich finde es nicht unbedingt zwingend, dass man jetzt explizit Frauen anwirbt für den Beruf. Ich finde es gut, wenn es Frauen geht, was sich für den Beruf interessieren und ich sehe das auch aus Chance, zum Nachwuchsproblem entgegenzuwirken, dass man eben wirklich auch zeigt, hey, der Beruf wäre auch für Frauen geeignet. Also ich sehe das auch als Chance für, potenzielle, für einen potenziellen Nachwuchs. Aber dass man jetzt eine Frauenquote haben und sagen, ja, wir streben ganz klar 50% Frauen an, das sehe ich eher weniger. Was empfiehlst du anderen Unternehmen, die vielleicht auch so typische Männerberufe ausbilden jetzt zu dem ganzen Thema? Ja, ich glaube, so Unternehmen sollten offen sein, ähm, eben vielleicht auch für eine für eine Frauen-, äh, für einen Beruf, Frauen zu gewinnen und eben das vielleicht auch aus Potenzial zu sehen zum, zum Nachwuchs zu bekommen. Also ich glaube, ja, gewisse Berufe sollte man ja nicht irgendwie das aus Frauenberuf oder Männerberuf betiteln, sondern eben vielleicht mal von der alten Ansichten wegkommen und, und ein bisschen in der heutigen Zeit ja, das anpassen. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass es immer noch gewisse Berufe gibt, die eher von Frauen oder von Männern gewählt werden. In gewissen Branchen wird aber doch einiges unternommen, dass man die Durchmischung der Geschlechter fördert. Das ist natürlich wichtig und richtig und lässt uns gespannt in die Zukunft blicken, wie es dann in ein paar Jahren aussieht, in diesen Berufen, die wir jetzt auch darüber gesprochen haben. So als Abschluss, Thomas, was ist dein größter Wunsch für die Berufsbildung? Also wir haben aktuell schon ein bisschen zu kämpfen mit Nachwuchs. Wir möchten gerne vor allem genug Nachwuchs haben. Und ich wünsche mir für gerade für unsere Branche oder eigentlich für alle Berufe, für alle Branchen, dass genug Nachwuchs kann entwickelt werden, ausgebildet werden Das wünsche ich mir eigentlich. Danke vielmals, Thomas, für das spannende Gespräch und den Einblick in eure Branche. Schön habt ihr heute zugelassen und ich hoffe natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.